Wir sind schon auf Sendung. Ja, aber Time to Relax muss sein. <lacht> Von daher, so ein Kaffee am Abend ist immer gut. Ja, erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Gameplay. Denn ich habe mir mit dem Chris Reality wie angeschaut. Und ja, wer den Chris noch nicht kennt, ich äh, werde seinen Kanal auf jeden Fall mal in der Beschreibung packen. Schaut doch mal auf seinen Kanal. Der hat auch äh, ja, VR-Videos und ist so ein kleiner Horror-Master. Also der zockt echt gerne Horror-Games. Wo ich mich so ein bisschen sträube und alles so ein bisschen ja vor mich her schiebe das zockt er einfach durch und ja hat man bei Paranormal Activity bei mir ja gesehen wie lange ich für den zweiten teil gebraucht habe also ich musste mich da echt irgendwie durchringen aber kommen wir jetzt mal zum heutigen game B. also wie der name schon sagt ist ein Klettergame das coolste eigentlich an dem ganzen ist dass man das mit bis zu zehn leuten zocken kann irgendwo stand es auch genau hier online multiplayer mit zehn leuten und äh, ja, man kann sich da wirklich auch gegenseitig helfen, irgendwo hochziehen und so weiter, übereinander klettern, festhalten und so weiter. Es gibt äh, ja 15 Maps in dem Game, aber es gibt einen Steam Workshop, der echt äh, gut gefüllt ist und da kann man sich äh, Karten umsonst runterladen und da sind echt äh, coole Sachen dabei. Und das Game kostet 10 Euro, ist auch nicht so viel meiner Meinung nach und ja, ist ein älteres Game von 2016. Aber äh, mir hat es echt Spaß gemacht und äh, dem Chris auch. Und es ist auch die Überlegung, dass wir das mal mit dem VR-Pack zocken. Und ja, das, da man das Spiel ja mit zehn Leuten spielen kann, ja, suchen wir euch. Und wenn ihr Bock habt mitzumachen, dann kommt da mal in den VR-Pack-Discord. Der Link steht auch in der Beschreibung oder auch oben im Kanalbanner bei mir. Besucht uns einfach mal und dann machen wir irgendwann mal was aus, dass wir mal so ein, so ein klein wie Event starten. Momentan gibt es da so eine kleine, ja... Wir machen so eine kleine Auslosung, das heißt, drei Spiele stehen zur Auswahl. Das ist Pavlov, Kleinbee und Rec room für den VR-Pack-Event. Und ich glaube, Pavlov steht da momentan mit sechs Stimmen, Kleinbee mit, mit fünf. Und ich glaube, Room war mit zwei Stimmen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da momentan Pavlov vorne und nichtsdestotrotz werden wir mit Sicherheit mal ein klein bisschen zocken, weil das macht echt Spaß und mit mehreren Leuten mit Sicherheit noch, noch geiler. Mit zwei Mann hat es mir schon Spaß gemacht und ja, wie man schon sieht, man muss hier echt immer klettern, man hat diese weißen Flächen, wo man sich wirklich festhalten kann, äh, an den grauen Flächen nicht, man kann ähm, springen, aber das, das muss man echt lernen, das ist äh, nicht so einfach, man kann sich so nach vorne ziehen, man muss man äh, Trigger halten und dann nach hinten und dann stößt man sich so leicht ab. Ist eigentlich cool gemacht, also ich, ich finde das äh, von der Steuerung her echt gelungen. Wie gesagt, schaut euch das Gameplay mal an, vielleicht gefällt euch das und äh, ja, wenn euch das gefällt, kauft das Game und äh, dann können wir eventuell mal zusammen zocken, Wäre echt cool. Also besucht uns im vr discord Aber jetzt mal zum Gameplay. Viel Spaß! Assassin! Und was geht, was geht hier ab? Ja, den Turm besteigen, ne? Ah, oh, guckt euch mal an, Leute! Ist ja kein Problem. <lacht> Geht's doch. Oder doch. Oh. <lacht> Scheiße, ja, da ist er noch. Wo sein? Ich bin unten. Ach da. Ach. Manchmal klappt das alles so super einfach, dann denkt man auch, das ist ja easy. Ja. Jetzt will das nicht mehr. Gerade bin ich da direkt hochgekommen. Na. Ja. Jetzt geht's ein bisschen, bisschen schneller voran Ach Scheiße, da komme ich noch nicht hin okay. Oh, jetzt, jetzt ist die Eisfläche hier, das, das ist nicht gut Nur gerade Durchlauf Ja, du sagst dazu einfach mit dem Ich hasse das Touchpanel der Wands. Nicht bewegen Nicht bewegen ja, Hier oben brauche ich dich, ich komme nicht hin <lacht> was du wo ich dich gebraucht hätte. Das ist so eine einseitige Beziehung hier. Da komm. Ah, danke. Hier okay, ist wieder Eis. Easy Hard. Okay. Na komm, wir gehen mal. Da war wieder die Wand. Wir klatschen uns die ganze Zeit in die Hände. <lacht> also ich warte jetzt ein bisschen, so. Okay. Oh. Oh, du kommst da dran noch. Mhm. Ja, easy, ne? Oh Gott. Guck mal runter. Oh. Kommst du da jetzt hin? Nee, nee. Ohne dich komme ich da jetzt auch nicht hin. So. Okay. Wir sind ja ein Team. Wir sind die Cliffhanger. <lacht> Stimmt. Okay, jetzt müssen ja, wir wieder auch wieder zusammen, ne? Mhm. Bist du, wo bist du? Ja. Okay. Ist das ist schon mal gut, dass die keine sind, die nach einer Zeit abbrechen. <lacht> Kannst es runter gehen. Ja, ja. Ja. Ich bin nicht zu klein. Ja, ja. ja Ich bin, ich ich werde bin jetzt zu klein nicht, für das Spiel. Ich werde auch nicht hingekommen. Warte mal, ich halte mich mal weiter an dir fest. Bleib ja, mal so. Ja, ja, Okay. Ja. Unter uns in Ordnung. Augen. Hättest du jetzt einfach an mir festgehalten. Ah, okay. So, wir sind schon mal auf dem ersten Balkon. <lacht> oh. Checkpoint setzen ja, wie hoch wir hier? Da uh. ah, ist noch einiges. Ne, nee, ich meine, hier unten bist schon. Ach wenn so. du hier runter guckst, ich guck mal, wo wir hier unten angefangen haben. Ja, nicht schlecht. Ach. Gut, dass, ich hier, dass wir den Check ja. gesetzt haben. Deswegen ja, bist du auch untergefallen? Ja, ja, okay. Nein. Uh. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, Okay. Also reicht mich gleich weiter. Also so. hier, hier geht's eigentlich. Na <lacht> komm, komm. Hier geht's jetzt. Na ja. Ja, gut, ihr könnt es Ja, ja kann man drauf laufen. Oder auch nicht. Und jetzt? Müssen wir jetzt hier runter? Ähm. Ja, ne? Würde ich sagen. Also, ja, ja, entweder runter oder nach. Äh ja, okay. <lacht> ich habe mich auch festgehalten, so. Da komme ich nicht hin. Warte, ich kletter rüber? Ja, kletter du über mich, ja, genau. Ja. Okay, dann geht hier jetzt oh. hoch. Ich bin schon an der Decke, aber komme nicht hoch, okay. Komm. Mache ich mich gleich so genau. kannst auch stücke auch erreichen. oder so nein Ching. <lacht> war der Ching. ich bin schon wieder gegen der wand das ist ja echt ätzend bist du, bist du auch untergefallen ja ja. Ach so. ja dank dir ah, okay. kein problem habe ich gerne gemacht ja, ich habe es hier schon gesehen <lacht> Geronimo! <lacht> Fuck, ey. Boah, ey, komm, guck dir das, das an. Komm. Nimm meine starke Hand. <lacht> Nein. <lacht> Nicht schlecht. Da war gut. Ja, ja, ja. Ah. Okay, es war schon mal. Warte, ich gehe geh hier hin, dann kann ich dich vielleicht greifen. Oh. So schnell kann man die Dinger manchmal gar nicht greifen. Ich gehe noch einen tiefer, so. Jetzt aber. Come on. Boah, da war. Hast du mich? Ja. Ja, ja, ja. Das geht jetzt hier noch. <lacht> okay, das war wieder ein bisschen blöd von dich, aber geht auch. So, wolltest du jetzt über mich klettern? Ja, ich bin an deinem Kopf. Okay. So, ich reich dich gleich hoch. Ja, okay. Okay. Warte, kletter ich auch gleich wieder höher? Ja, jetzt fliegen wir. Ja, warte, warte. Okay, ein, ich hab uns. Das ist, da blöd, ich fest. das ist ja ein blöder Bug, ey. Ja, sobald man beide Hände loslässt... Ja, aber ich war, ich, ich war noch links dran eigentlich. Ich hoch? Ja. Okay. Hier komme ich auch noch hoch, so. Nein, okay. <lacht> ja, du kommst da hin, ne? Ich hier komme komm ich jetzt auch wieder dran. So, okay. Ah, das ist ein Genau. Boah, wie Maschinen gehen wir hier hoch. <lacht> ja, das ist schon... Jetzt, jetzt wird schwer. Ich, wir müssen bestimmt um die, um die Ecke irgendwie. Um, Oder? Oder müssen wir nach links? Also äh, ich, ich, ich glaube, um die Ecke geht's nicht. Oder? Ich, warte mal, ich reich dir mal die Hand und du hältst dich dran fest und guckst mal um die Ecke. Guck mal. Ja. Was zur Hand? Ja. Ist da was? Okay. Warte. Ah. Boah. Kann ich mich am grünen festhalten? Ich glaube ja. Ich setze mir mal hier einen Checkpoint. Müsste theoretisch hier... Genau, Checkpoint ist hier eine gute Idee. Ja, ja, ja. Also theoretisch hier oben auf den Rand stellen? Ja, ich kann ja, man kann ja immer von links nach rechts, hier, guck mal. Achso, ja. Ich halt mir auf. Oder du, du kannst einfach so ja, rumklettern. Oder, oder du springst einfach runter und stirbst. Ja. Wie ich gerade. Gut, dass ich einen Checkpoint <lacht> gesetzt habe. Fuck. Okay. Ich weiß aber gerade nicht, warum ich abgestürzt bin. Ich konnte mich irgendwie ja. nicht festhalten. Das sind Trampoline, die grünen, ne? Ah, okay, ja, ja, das macht Sinn, das macht Sinn. Okay, ich bin jetzt vorbei. Ja. Ah, du auch? Super, und dann greife ich nach oben und du kletterst an mich. Vorbei. Dann, an mich. Ja. Ja, okay. Ja, hier komme ich noch hin. Okay. Oh, Hier geht es wieder zur Seite. Wieder hoch. Oh, jetzt sind wir auch ganz schön hoch, ey. Ich guck mal runter, ja, das ist echt nicht. So, bei mir geht's noch, bei dir auch? Äh, Nein, okay. ein ganz kleines Stückchen. Hier. Boah, der war ganz knapp bei mir gerade. Millimeter. Oh, oh, oh, okay, okay ich, ich habe festgehalten, okay, du auch. So. Kannst du ja mir hochklettern? Ja. Sauber. So, jetzt kommt hier eine scheiß Eisfläche. Jetzt müssen wir rutschen und da festhalten, ne? Genau. Okay. Okay. Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte die gehabt. Geronimo! <lacht> okay, Gut, noch. sowas müssten wir vielleicht auch zusammenrutschen. <lacht> ah, ich komme nicht hier dran. Fuck. So, jetzt hänge ich hier. Dann bleib du aber, wo du bist. Ich versuche jetzt so hochzukommen. Na, ja, du kannst dich ja diesmal mir festhalten. Okay, das wird jetzt schwer. Du bist nach oben, ne? Ja. Mhm. Okay, ich muss hochspringen. Ja, war klar. Also ja, das wird jetzt alleine, glaube ich, sehr schwer. Ach, spring doch runter, verdammt. Bam, <lacht> Bam, die Augenkontrolle. Es gibt Passagen hier bei dem Spieler. Das ist schon fies. Hallo. Dann, das geht dann. Aha, du bist runtergeklettert. Na mehr gefallen. Okay, das ist ganz gut kann man das wieder zusammen machen ja da geht's doch besser aber ich ziehe mich gleich bei dir hoch ja okay so jetzt kannst du dich gleich bei mir hochziehen da geht, da also, geht. das ist vom was? abstand gut ja. ja hier kannst du schlecht äh, checkpoints machen ja ja weil wenn du jetzt ins menü gehst, kann das dann ne? So. Kletter, kletter, kletter. Kannst, kannst du direkt zu mir Oder? Ja, okay. Dann kriege ich. Okay, dann müssen wir jetzt wieder zusammen machen. Aber ich halte mich an dir fest. Okay. okay, hast du dich weiterhin festgehalten. Okay, dann greifst du mal dahin, dann klettere ich über dich. Ja, ist sauber. So, wenn wir hier jetzt einen Marker setzen könnten, wäre das geil. Aber... Nee, halte ich halt bei mir fest. Am Rücken. Tornister rutschen? Ja, ich bin am Tonister. Du hast ganz schön warm Arsch. Wo geil, da hängst du. <lacht> so, und zwar hier bin ich nicht rangekommen. Okay. Warte, ich glatte gleich weiter. Ja. Okay. Okay, das ist kein Problem. Hier geht noch. Okay. Geht noch. Hier wird es wieder ein bisschen... Ja. bisschen tricky, oh. ne? Ja. Bisschen. Ach, da. Hier können wir, wir schon mal setzen. Oh. Oh, nein! Bist du runtergefallen? Ich bin weggejumpt aber richtig. Oh Scheiße, ja jetzt muss ich ja sowieso wieder runter. Aber ich, ich setze jetzt trotzdem Marker. Den kannst du ruhig setzen, na klar. Das werden wir jetzt schon. So, wo war dein Marker jetzt? Ach, du Scheiße, da ganz unten. Komme ich da jetzt überhaupt hin zu dir? Warte mal, ich, ich muss hier rüber. Na, ja, warte, warte, ich kann ja noch ein Stückchen. Ja, aber da kommt gleich eine Ecke, da, da kannst du glaube ich nicht alleine, oder? So. Ja. Ich kann natürlich versuchen, da ganz runter mich runterzulassen, aber. Ja, wenn ich weiterkomme, dann äh, versuche ich zu springen. Scheiße. Jetzt hast ja, du... Ich bin. Nee, du nee, ich es. bin auch nicht. Okay, ich habe es versucht, aber bin auch gescheitert. Aber so, so hoch ist das jetzt gar nicht mehr. Nee. Ach oh, komm, ein Stückchen noch. Aber eine Eisfläche hochgehen kann ich nicht, oder? Kann ich das doch? Uh, nee, nee, nee, nee. Okay, ich konnte, ich konnte aber, das ist glaube ich ganz gut, wenn du zurückkommst, dann kannst du mich abholen quasi ein Stück. Achso. Nee, schau nicht so, ich komme zu dir. Guck mal, wo ich jetzt bin. bin sofort wieder da. <lacht> oh, oh, hast, hast alleine versucht. Na, ich bin schon ein Stückchen gekommen. Kein Problem. Oh, ich... Easy. Oh, jetzt bin ich natürlich schön neben der Stacheln gelandet. Ah, oh, ich seh dich. So, wo spawnst du? Ah, da. Hm. Ja, wohl komische Fingerabdrücke, ja. <lacht> 16 Minuten geht der Ganze schon hier. Na, die Map dauert nicht ganz so lange wie die andere. Ja, die andere war ja auch. Da war ja auch ein Höllenbiest. <lacht> so. Warte, ich kletter hoch. Mhm. Okay. So. Oh Gott. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Genau so bleiben. Genau so bleiben. Wir könnten an der Grüne kommen, ne? Ja, ich. Warte, ich lass los. Ja. <lacht> Checkpoint. Ach, jetzt ist das quasi, wo ich meinen Checkpoint gesetzt habe. Das ist genau wir jetzt. Sehr cool. Okay Ich bin zu klein ja. ja ja, Lineage hat jetzt auch nicht geschafft Ich hab dich ausgenutzt gerade <lacht> Okay Hey Sind wir jetzt ganz oben? Ah ne, wir müssen wir da jetzt. wahrscheinlich noch Ja, wir sind ganz oben Gucken wir jetzt mal Guck, oh, gibt's gibt es auch einen Trampolin Können wir ein bisschen springen hier Ist, aber wo ist die Fahne? Die ist da drüben, deswegen ich wollte noch mal hier auf dem Dach ein bisschen spielen. Wow. Uiuiui, <lacht> <lacht> ui, ist da doch eine Höhe. Warte mal. <lacht> Scheiße. Ja, ich bin schön runtergeknallt Oh, okay Ah, da kann man... Ah, okay der, Ich habe gerade den harten Weg gesehen Wir haben ja den Easy genommen Harten Weg, ja? Ja, ja Konntest du gerade sehen, als, als ich hier runtergeflogen bin Ach so Na, das Ziel könnte man mit einem Sprung schaffen ja das sieht gut aus ja knapp knapp ich kletter lieber hier runter hier bis zu weniger schwung ach du scheiße ja yeah. so ich gehe die Eisfläche runter oh, ich habe mir das kletter ah, noch Scheiße. <lacht> Einfach gesprungen, möchte ich jetzt auch gleich? Ah. <lacht> wie, wie, wie, hast, wie hast du das denn geschafft? Ey? Einfach nur runter springen, bisschen Schwung über den Stein drüber, sozusagen. Ah, Ein das Stückchen, ist, okay. daneben. Ja, ja, Ach, ich sehe dich da oben. <lacht> da kommt der geflogen. Schade, ob man äh? das nicht mehr korrigieren ah, kann. Nee, das musst du in einen Sprung schaffen. Ja, ja. Ah, das habe ich auch noch. Das habe ich auch noch. <lacht> habe ich mir ein bisschen mehr Power. Okay. Ich bin mal gespannt. Ja, das sieht gut aus. Nee. Aber hat nicht viel gefehlt, glaube ich. Nee, sah gut aus. Dann können wir können ja zusammenspringen. So. Also hier, die, hier kannst du genau drauf springen. Eins, zwei. Drei. Ah, scheiße. Ich glaube sieht gut aus bei mir. Ne, jetzt bin ich vorbeigesprungen. Alter. Jetzt hatte ich ein bisschen zu viel Speed. Ne, jetzt habe ich zu wenig. So. Ja, sieht knapp aus. Nee. Ah. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zack. Nee, doch nicht. Ich kletter jetzt hier hoch und lass mich dann. Ich glaube, das ist, glaube ich, besser. Was willst du machen? Siehst du mich? Warte. Wo stehst du? Ach da. Ah, okay. Das ist natürlich auch gar nicht so doof. Zack. Ja, wenn, wenn das klappt. Da habe ich es noch gar nicht probiert. Nee. Ach du Scheiße. Das Blöde geht ja immer ein bisschen runter und wieder hoch. Ja gut, ein bisschen Schwung. Nee, Ach das doch, das geht aber einfacher von der Stelle aus. Bin ich vorbei. Warst du, warst du schon wieder da drauf? Ja, ja. Alter. Jetzt... Jetzt, jetzt, jetzt! Jawoll! Jetzt könnt mich... Ein Screenshot wieder aufgenommen. Yeah. ja, ja. Ah, jetzt war ich zu weit. Ja. Yeah. Wir sind zurück. <lacht> yes! <lacht> Aber jetzt merke ich meine Arme langsam, ey. Oh. Ja. Chris, dann würde ich sagen, dann sagen wir mal Tschüss. Vielen Dank fürs Einschalten. <lacht> <lacht> genau, Mittelfinger zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. <lacht> Wenn ja, Abo lassen beim Chris. Bei mir. Und beim Tupac. <lacht> Und ja, ein Like wäre auch noch geil. Ich krieg, ich krieg den Daumen gar nicht hin. Das geht um im Touchpad. Auf <lacht> dem rechten. <risos> ok, tchau.